Das Kulturjahr 2020 hat im Jänner mit einem grandiosen Symposium begonnen, hat dann Vollfahrt aufgenommen und wurde dann je durch Corona gestoppt. Mittlerweile sind wir wieder voll im Betrieb. Wir haben das Kulturjahr um ein halbes Jahr verlängert. Das heißt, es wird auch viele, viele Projekte im Sommer 2021 geben. Als Holding-Vorstand bin ich sehr stolz, dass wir auch das Kulturjahr 2020 unterstützen können mit unserer gebrandeten Straßenbahn, die durch die Stadt fährt und die Leute transportiert. Fahren Sie mit der Straßenbahn, mit unseren Straßenbahnen, fahren Sie auch mit der Schlossbergbahn. ist ja ein zentrales Leitprojekt des Kulturjahr 2020. Das Graz Kulturjahr ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass ganz viele Projekte ähm, ganz eng mit den Menschen zusammenarbeiten. Die Fragestellungen sind digitale Lebenswelten, Umwelt, Klima, soziales Miteinander, Arbeit von morgen und Urbanismus. Wir haben Corona-bedingt jetzt eine Art Zweiteilung, haben jetzt heuer 2020 einiges noch realisieren können und 2021 dann auch nochmal sehr, sehr viele Themen, auch im öffentlichen Raum. Und dafür danke ich auch der Holding, die hier direkt die Künstlerinnen und Künstler in ihrer Arbeit unterstützt.